Hallo, ja, ich will was erzählen über äh, Düngung mit Urin oder auch nicht, oder was kann man düngen damit? Äh, ich komme gerade vom Feld, habe gerade Kartoffeln gesetzt, nachher werde ich noch Bohnen legen und dann wird noch äh, Spinat gesät, aber nichts davon wird mit Urin gedüngt. Und obwohl ich hier eine trockene Trenntoilette habe, wo Urin anfällt, aber bei mir kommt der Urin an äh, Bäume und Sträucher. So, ja, ja. Äh, sollte man Urin im eigenen Garten verwenden? Äh, ich bin da viel gefragt worden und deshalb nehme ich jetzt mal alle Aspekte hier auf in einem äh, kurzen Video, um mal einen Überblick zu geben. Äh, die meisten Bücher und die meisten Menschen, die sich zu dem Thema äußern, haben eine sehr einseitige Meinung. Entweder ja unbedingt das Allertollste, äh, reines Gold und sowas, und andere lehnen das komplett ab erfahrungsgemäß, äh, der große Teil der Menschheit will das nicht. Also das ist halt auch was, man kann das nicht einfach machen, äh, weil dann müssten ja die Menschen zustimmen, die das Gemüse dann essen. Ich selber habe äh, gut 30 Jahre Erfahrung mit äh, Dünger von äh, menschlichen Exkrementen und äh, habe verschiedene Systeme entwickelt, äh, Hightech-Systeme, Low-Tech-Systeme, diese Urin-Trennung kam von Schweden, jetzt in der Neuzeit, gab es historisch auch. bin ich auch mit eingestiegen. Ich habe nie Lieblingssysteme, sondern ich gucke mir alles an und schaue dann, was ist äh, aus meiner Sicht am sinnvollsten. Ja, und jetzt mit äh, wirklich 30 Jahren Erfahrung, äh, auch mit eigenem Labor. Äh, zum Teil haben mehrere Vollzeitmitarbeiter do äh, Doktorarbeiten gemacht, Forschungsarbeiten gemacht. Zu Urin, Pharmaka im Urin, ähm, eine Doktorarbeit über ja, Gen-Schwermetalle mit ins Gemüse rein und so weiter. Und insofern habe ich ein bisschen Ahnung davon und mich nervt das halt immer die, äh, diese einseitige Darstellung, oh, super Dünger. Die Nährstoffe müssen genutzt werden, das ist gar keine Frage. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn eine Menschheit... Interesse hat, auch eine Zukunft zu haben, auch äh, in Zukunft äh, kommende Generationen halt äh, gut leben sollen, brauchen wir die ganzen Nährstoffe, Spurenelemente und so weiter, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Äh, die müssen wieder äh, zurück äh, irgendwo in den äh, Kreislauf der Natur. Aber ja, es muss nicht ins menschliche... Essen sein und da werde ich jetzt auch begründen, warum wir das gerade nicht machen sollten. Ja, die Nutzung von Nährstoffen, wenn man 100 nutzt, hat man Null Emission und das ist genau das Ziel. Also diese Nährstoffe zerstören Gewässer, die zerstören die Meere, es gibt Todzonen in den Küstengewässern, Hauptsächlich durch, ähm, ja, Landwirtschaft mit äh, Nitrat- oder Ammoniumdüngung, die katastrophal ist, die aufhören muss und ähm, auf der anderen Seite ist halt äh, das, was aus der Kläranlage kommt, bei weitem nicht äh, nährstofffrei, sondern man hat Grenzwerte, die an sich auch äh, oft immer noch dafür sorgen, dass die äh, Gewässer nicht wirklich äh, gut äh, sauber bleiben können. Ähm, als erstes möchte ich jetzt mal etwas erzählen über die Flächenverhältnisse. Also wenn man ähm, Urin nutzen will, also sagen wir mal, man hat eine Trockentrenntoilette oder eine Urin-Trenntoilette. Da gibt es jetzt neue Spültoiletten mit Urin-Trennung von Firma Laufen in der Schweiz und dort auch entsprechende ähm, Forschungsprojekte. Ich glaube, das macht Urin-Trennung sehr viel einfacher. Und ähm, das äh, ist ein Patent von jemandem, der früher bei mir mit im Team war, inzwischen verstorben ist. Das Patent ist frei und die machen das jetzt zum Glück, was ich sehr, sehr gut finde, weil das ist wirklich eine tolle Idee. Und ähm, äh, laufen safe, heißt das Ding. Also sparen, weil man da schon sehr viel Wasser mitspart und so kann man halt auch die Nährstoffe äh, nutzen. Wenn man jetzt selber eine Toilette hat, um Urin zu sammeln, braucht man äh, pro Person ähm, ungefähr 400 Quadratmeter Fläche, die wirklich Dünger braucht. Ähm, ich schließe halt Lebensmittel aus. Also das fällt aus der Richtung schon mal weg. Begründung kommt gleich. Ähm, und ähm, man kann es nutzen für Sträucher, Bäume, Anpflanzen von Futter, auch Anpflanzen von Kompostpflanzen. Und man kann natürlich äh, Rasen damit düngen, wenn man den Rasen überhaupt düngen äh, will oder muss. <lacht> <lacht> <lacht> uh, sorry. <lacht> <lacht> <lacht> also, die Flächen hat fast niemand. Damit kann man schon mal sagen, dass im Grunde die äh, Düngernutzung <lacht> äh, etwas ist, ähm, was die ähm, ja, meisten Menschen gar nicht machen können. Äh, die meisten Menschen kriegen Lebensmittel von Flächen, die sehr viel größer sind als die eigenen Flächen und die auch äh, außerhalb liegen von dem Gelände, wo man wohnt, außerhalb der Gemeinde und zum Teil aus anderen Teilen der Welt. Und diese Nährstoffe werden alle importiert und von daher braucht es mehr Fläche als das, um die wieder zu nutzen und von daher wird in fast allen Fällen eine professionelle Nutzung der menschlichen Exkremente wichtig, weil es geht nicht nur um Urin, sondern auch um Fäzes und da gibt es entsprechende Systeme, wo man das äh, sinnvoll nutzen kann, und, äh, aber nicht im eigenen Gelände. Außer man hat ähm, riesige Flächen und äh, will sich auch darum kümmern, was auch nicht wirklich viele wollen. Ein paar Menschen sind da erstaunlicherweise sehr fanatisch für und da, das scheint irgendwie auch so ein bisschen so ein Ding zu sein, was ähm, ja, einfach Leute triggert, da jetzt so Extremansichten zu haben und meinen, sie müssten das allen aufdrücken. Ähm, ja also die fläche 400 quadratmeter pro person ist eine menge ne? und was macht man im winter also das gesamte winterhalbjahr ist kein düngerbedarf müsste man es speichern und ähm, das kann man zwar relativ leicht machen aber äh, ist noch mal <lacht> ein zusätzliches ding was man äh, beachten muss so, jetzt sage ich nicht für Lebensmittel und da äh, sind natürlich viele Menschen böse. Also die äh, Ecological Sanitation Community International äh, mochte mich nicht mehr, als ich dann anfing äh, zu sagen, nicht für Lebensmittel. Ähm, das ist dann auch äh, ja, eine Enttäuschung, weil ich habe vorher mich getäuscht. Ich dachte, das wären Menschen, die offen sind, die neue Wege gehen wollen. Und es stellt sich raus, auch unter denen ist ein erheblicher Teil von Dogmatikern, die einfach äh, Sprüche klopfen und äh, weitergeben, als ob das Fakten sind, aber nicht argumentieren wollen. Und das war eine Enttäuschung. Ähm, auf der anderen Seite ist es mir lieber, wenn ich weiß, äh, mit wem ich wirklich was machen kann, also Menschen, die wirklich an einer Diskussion interessiert sind und auch Argumente aufgreifen, anstatt dass die Menschen, die halt was anders machen, dann... Nicht mehr willkommen sind. Und das war eigentlich vorher eine nette Szene, international. Man traf sich auf allen möglichen Konferenzen und ähm, ja, so ist es halt. Warum nicht für Lebensmittel? Also es, ich nenne erstmal die, ähm, ja, die, die wissenschaftlich äh, gesicherten beziehungsweise die, die Gründe aus der Schulwissenschaft. Sehr viele Menschen nehmen Pharmazeutika ein, viele Frauen nehmen die Pille und diese Substanzen gehen zum großen Teil ähm, aus dem, ähm, ja, ähm, mit, mit dem Urin aus dem Körper und die Hälfte dieser Substanzen sind so gut wie gar nicht abbaubar. Da haben wir sehr viele Versuche gemacht mit allen möglichen Techniken und da kann noch so viel erzählt werden, ein halbes Jahr, alles weg, das ist Schwachsinn ist mit nichts zu begründen, weil es ist einfach nicht so. Wo man diese Substanzen alle wegkriegt, kann ich mir vorstellen, das ist aber wissenschaftlich nicht belegt bisher, in einem sehr lebendigen Boden mit sehr vielen Bodenpilzen, holzigen Bestandteilen, da baut sich wahrscheinlich sehr, sehr vieles ab, was von Bakterien nicht abgebaut wird. Also Pharmaka, wenn man mit dem Urin jetzt Lebensmittel düngt, sind diese Pharmakrückstände, Rückstände im Gemüse. Und so eine Tomate möchte ich nicht essen. Äh, ne? Die Pille brauche ich nicht und andere Medikamente äh, nehme ich eigentlich auch nicht. Und wenn will ich sie auch nicht mit der Tomate nehmen, sondern dann, wenn ich mich dafür entscheide. Und das reicht eigentlich. Also da kann man schon sagen, das ist Grund genug, um zu sagen, nee, urin nicht an Lebensmittel. Ne? Und wenn irgendwann die Menschen nicht mehr diese nicht abbaubaren oder schwer abbaubaren Pharmazeutika nehmen, ähm, äh, gibt es trotzdem noch weitere Gründe, das nicht zu tun. Also, Rudolf Steiner äh, hat unglaublich präzise viele Dinge vorausgesehen, die inzwischen passiert sind. BSE. Er hat genau gesagt, wenn man Rinder an Rinder verfüttert, werden sie verrückt. Das hat er lange vor BSE gesagt und genau das ist dann passiert. Und dann hat er verschiedene andere Sachen vorausgesagt, die inzwischen eingetroffen sind. Und eine Sache, die er auch klar betont hat, er sagte, keine menschlichen Exkremente für menschliche Nahrung. Und er hat jetzt eine Wahrnehmung, die bezieht halt die Feinstofflichkeit ein, die in der dogmatischen Wissenschaft ausgeklammert wird, völlig ohne Grund. Also das ist halt irgendwie, da gibt es keinen Grund, außer dass man sich selber einschränkt und bei den Kollegen halt nicht Ärger kriegen will. Und... <lacht> Und das ist etwas, wo jetzt halt die ähm, ja, Beobachtung von Steiner, ähm, der sagte dann, das muss erst durch Wandlung gehen. Er hat dann ähm, ja, gesagt, sieben Jahre lang Wandlung und dann kann es für alles benutzt werden. Und ähnlich sehe ich es auch, außer dass wir heute noch die Rückstände haben, die damals äh, zum Glück noch nicht da waren. Und... Ähm, das ist also ein Argument, was man sehr äh, ernst nehmen muss, weil er sagte, menschliche Exkremente für menschliche Nahrung führt zu Degeneration. Und das ist ein Hammer und das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden müssten. Das hätte allerhöchste Priorität und da äh, gibt es genug Anwendung. Das bisschen Dünger weltweit, was der Mensch produziert, das sind 10, 15 Prozent vielleicht von dem, was auf dem Land gebraucht wird, ist nur eine Verteilungsfrage. Ne? Das Aus großen Städten kommt sehr viel, also das muss man halt so hinkriegen, dass das halt äh, wenig Volumen ist und auch dann dahin transportiert wird, wo äh, Nährstoffbedarf äh, ist und nicht Lebensmittel produziert werden. Futter fände ich schon wieder eine andere Frage, das ist äh, sicherlich machbar. Wenn man nicht Lebensmittel düngt, dann kann man ähm, aber natürlich sagen, okay, das ist so mein Ansatz, Bäume, Sträucher und Rasen, weil ich äh, pflanze sehr viel Bäume und äh, wenn man halt äh, den Boden verbessert, kann man sehr viel Urin mit ähm, ja, in holziges Material rein, machen trockenes, holziges Material, Urin drüber und das dann idealerweise noch kompostieren. Das kann aber auch im Boden kompostieren. Und ähm, viel holziges Material bei Urin ist auch eine der Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, zu Urin gehört eigentlich ungefähr 200 Kilo holziges Material pro Person und Jahr. Und 400 Quadratmeter pro Person. Also das sind so die Verhältnisse. Und jetzt denkt man, was, so viel Holz? Aber nein, es geht um holzige Reste auch. Also es gibt sehr viel verholzende Sachen als Gartenabfälle, hat man normalerweise massig über. Strauchschnitt, Baumschnitt und so weiter, Sägespäne, Mulch, Holzmulch und so weiter. Und das ist etwas, wo man dann sehr, sehr hochwertigen Dünger draus produziert. Und das ist eine Sache, wo man wirklich eine echte Nutzung hat. Dann ähm, gibt es einen anderen Weg, äh, der ähm, Dr. Jürgen Reckin, der inzwischen verstorben ist, äh, hat empfohlen, ähm, Urin an Comfrey-Pflanzen zu tun. Das ist eine Beinwell, eine spezielle Beinwellzüchtung, äh, wobei Comfrey auf Englisch heißt auch Beinwell. Also das ist, es gibt aber eine spezielle Züchtung, die so lila Blüten hat, die wir für Urin verwenden, nach Jürgen können ihn nicht mehr fragen inzwischen, aber das ist, er sagte, die wäre besonders gut, weil die sehr, sehr viel Stickstoff einbauen kann. Und dann bauen wir quasi eine Kompostpflanze an, die dann kompostiert werden kann. Jo, und dann ähm, gibt es ein ganz wesentliches Thema, und das ist die Urindüngung ist eine Mineraldüngung. Und jetzt ist Mineraldüngung ähm, deshalb nicht akzeptabel, gar nicht weil Mineraldünger äh, Stickstoff in Form von Nitrat und Ammonium oder und oder Ammonium ins System bringt. Und das ist etwas, äh, wo es klare Aussagen gibt aus der Wissenschaft, schon vor längerer Zeit. Und hier ähm, das sehr empfehlenswerte Buch Neues Dorf für neue Erde von mir. Äh, ich habe hinten ähm, einmal dieses Zitat eingebracht, weil das so wichtig ist. Ne? Das ist im Anhang und hier ist äh, Professor Albrecht zu sehen, äh, der dort sehr, sehr äh, klare Aussagen gemacht hat. Und ich zitiere, es ist ein Satz nur und es fängt an mit NPK-Formeln. Und bei diesen NPK-Formeln, das ist der Mineraldünger, und beim Mineraldünger, Phosphorkalium brauchen viele Böden tatsächlich. Aber das Stickstoff ist halt ein Riesenproblem, weil wasserlösliches Stickstoff macht den Boden kaputt, macht kranke Pflanzen und weil die so gepusht werden. Das ist eine einseitige Zwangsernährung. Und Professor William Albrecht hat 1940 gesagt, NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust der geistigen Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselerkrankungen und einem frühen Tod führt. So, ja, jetzt kann man sagen, okay, sollten wir vielleicht doch mal drüber nachdenken. Und ähm, Urindüngung ist eine Mineraldüngung. Ne? Da gibt es gar kein Vertun, äh, ist sehr, sehr viel lösliches Stickstoff drinne Im Urin, auch wenn das als Harnstoff aus dem Körper kommt, das setzt sich ruckzuck um in Ammoniumstickstoff und dann im Boden auch sehr schnell in äh, Nitrat. Und diese Stickstoffform wollen wir im Boden nicht sehen. Es schädigt das Bodenleben und pusht die Pflanzen genau wie bei agrochemischer Landwirtschaft. Und jetzt wollen die Leute, die jetzt so Urinnutzung machen, wollen im Grunde agrochemische Landwirtschaft machen, ohne das zu verstehen oft. Na, also, das ist das eine Ding. Und äh, das andere Ding ist natürlich, dass... Äh, Urin auch Vorteile hat. Also ich bin ja nicht jetzt so, dass ich sage, äh, macht gar keinen Sinn, sondern das würde sehr viel Sinn machen, wenn, aber. Und deshalb halt über diese Wandlung erstmal Sträucher, Pflanzen und so alles Mögliche. Und dann gehen die Nährstoffe auch irgendwann wieder in, den, ähm, in alle Böden ein. Das soll jetzt nicht für Dauer sein. Steiner sagte sieben Jahre und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt. Und jetzt gibt es aber noch ähm, verschiedene. Argumente, die dafür sprechen, Urin oder Exkremente zu nutzen. Da sind nämlich sehr, sehr viele Spurenelemente drin. Und diese Spurenelemente sind ganz wichtig. Viele von denen werden sehr knapp. Da möchte ich auch noch mal hinweisen auf die tolle Arbeit von mineralienwende.de, Dr. Stefan Hügel. Und der beschäftigt sich halt tatsächlich, wie kann man die Böden verbessern, Spurenelemente anreichern mit Bloodsprays und so weiter... Und äh, den Link äh, schreibe ich hier drunter und dann gibt es ähm, aber andere Möglichkeiten diese Nährstoffe auf dem Land zu halten das muss man deshalb nicht an die Tomaten tun und ähm, es ist ähm, ja so eine Sache dass die ähm, Abwassersysteme das so ist mein berufliches Thema seit sehr langer Zeit wie gesagt ich selber mache inzwischen mehr ländliche Entwicklungen, aber mein Team arbeitet natürlich weiterhin an innovativen Abwasserkonzepten. Und da gibt es halt ähm, einerseits die Therapeuta Sanitation, wo man aus Exkrementen hochwertigste Dünger, hochwertigste Böden macht, auch unter Zugabe von etwas Holzkohle. Man bringt das in Laktofermentation. Hier in diesem Kanal gibt es auch Therapreta Sanitation, eine Videoanimation, drei, vier Minuten. Das kann man sich da angucken, das Konzept. Und es gibt ein anderes Konzept noch, das ist der sogenannte Schwarzwasserkreislauf, wo das Toilettenabwasser wieder für Toilettenspülung verwendet wird. Und ist im Moment nur im großen Maßstab für große Gebäude, für ein paar hundert Leute wirklich ökonomisch machbar, aber vielleicht kann man das auf Wohnungsebene auch entwickeln. Und da kann man die Nährstoffe aus Urin und Exkrementen sehr, sehr stark anreichern. Äh, nämlich so wie im Urin. Äh, und dann kann man das Ganze trocknen und da kann man halt dann Pulver von machen. Und wenn man dieses Pulver hat, das ist dann so braun. Und dieses braune Zeug sind einerseits die Gallenfarbstoffe, die sehr, sehr schwer abbaubar sind. Und äh, die verhalten sich ähnlich wie viele Pharmazeutika-Rückstände, die, die nämlich eben nicht wirklich abbaubar sind, biologisch mit Bakterien zumindest. Aber die zerfallen alle bei Hitze. Also wenn ich dieses Pulver dann erhitze auf 300 Grad, äh, paar Minuten, dann wird das strahlend weiß. Und das heißt, wir haben diese ganzen äh, organischen... Ähm, ja, synthetischen Substanzen komplett zerstört. Die zerfallen nämlich dann in CO2 und Wasser. Und äh, das ist halt genau die Sache, die wir eigentlich wollen. Also das System kann tatsächlich auch diese Pharmazeutika-Frage lösen. Und äh, zu diesen Themen habe ich in, mein, in der Neuauflage meines Buches Das neue Dorf was geschrieben. Äh, tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und das ist die Neuauflage, die ist jetzt auch in den Buchhandlungen verfügbar. Und ähm, da drin ist auch äh, in äh, einigen Kapiteln angesprochen, was kann man für andere äh, Abwasserkonzepte machen und wie kann man halt die Nutzung von, von Nährstoffen hinkriegen. Ja, soweit ähm, das zu, zum Urin. Also wie gesagt, 400 Quadratmeter pro Person zu düngende Fläche. Was macht man im Winter? pharmazeutika rückstände kriegt man nicht weg durch Lagerung, die gehen in die Pflanze, auch Schwermetalle gehen in die Pflanze, äh, aber halt auch äh, Spurenelemente, aber deshalb äh, nicht gleich an die Lebensmittel damit äh, und wir haben halt äh, Möglichkeiten halt auch eine Düngung zu machen für Bäume, Sträucher, äh, Rasenflächen, Nutzpflanzen generell und ähm, damit kann man halt so einiges machen und ähm, ja, die ähm, ja, Nutzung von Urin geht jetzt auch eher in eine Richtung, dass das richtige Betriebe sind. In Holland gibt es zum Beispiel ein Urin, äh, eine Urinverarbeitungsfabrik für 1000 Kubikmeter im Jahr bisher, die da wirklich dann auch Volldünger draus machen. Und ähm, ja, es, es bewegt sich da einiges und äh, in unserer... Instituts Internetseite stehen sehr, sehr viele wissenschaftliche Artikel. Ich habe leider nicht viel Populäres geschrieben, außer jetzt hier im, äh, im neuen Dorf. Aber es ist so, dass die äh, Möglichkeiten da äh, ja, vielfältig sind. Und ich habe hier im Kanal ein Video über innovative Wasserkonzepte, wo ich auf diese Wasserkonzepte auch mal etwas genauer noch eingehe. Also, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Klarheit reingebracht. Ich würde mich freuen über Diskussion hier unter dem Video, weil ähm, es ist so viel äh, Halbwissen, Nichtwissen, aber die Leute sind sehr interessiert und wollen wissen, was, wie, wo und warum. Und ähm, ja, ich muss jetzt äh, ja, hier mal wieder aufhören. Und da vorne ist das äh, der Kartoffelacker, wo ich wieder Kartoffeln... Setzen werde und die Kartoffel lohnt sich eigentlich wirklich sehr, weil es ist überschaubare Arbeit. Es kommt sehr, sehr viel hochwertige Nahrung raus und ähm, es macht auch Spaß, weil die schöne Blüten haben und so weiter. Ja, und natürlich setze ich mich zwischendurch in die Sonne und äh, gucke mal nach den Bäumen im Wald, wo ich halt Waldgarten anlege. Gut, soweit. Danke fürs Interesse und bis dahin. Tschüss.